Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Smarter Entwickeln Podcast, heute mit dem Thema Projekt oder Prozess. Viele Firmen haben etwas, was sie Produktentstehungsprozess oder Produktentwicklungsprozess nennen und auf der anderen Seite haben sie Produktentwicklungsprojekte, wo sie die individuellen Produkte entwickeln. Das heißt, die Frage, ob Projekt oder Prozess, stellt sich gar nicht, sondern es ist eigentlich immer beides da. Das Interessante ist aber auch, dass das relativ unbewusst ist und dass an vielen Stellen projektmanagement Projektmanagementdenker Vorrang hat. Und da würde ich gerne in dieser Episode darüber diskutieren, warum das so ist und ob das so bleiben sollte und was man auch von Prozessen lernen kann. Was ist das Wesen eines Projektes? Es gibt viele Definitionen, aber ein paar Kernthemen sind sich eigentlich alle einig. Ein Projekt ist einzigartig oder neuartig, ist komplex, hat mehrere Mitarbeiter und ist Zeit und Budgetbeschränkt. Und wie reagieren wir auf dieses Bouquet von Anforderungen? Wir planen ein Projekt individuell auf, schreiben die Arbeitspakete runter, ähm, ordnen die Mitarbeitern zu, kodifizieren jede Übergabe. Das heißt, ein Projekt ist eigentlich immer maximal ineffizient, weil wir uns die Mühe machen, mit großem Overhead das wirklich komplett durchzuplanen und zu sagen, das passiert dann und danach macht der andere das und so weiter. Hm. was ist das Wesen eines Prozesses? Prozess besteht aus Arbeitsschritten, die hintereinander ablaufen, gegebenenfalls mit einer Verzweigung, aber auch da sind die Regeln klar und definiert. Und Prozesse sind gut, um Routineaufgaben effizient abzuwickeln. Das Schöne an Prozessen ist, wenn sie einmal etabliert sind, brauchen sie keine oder fast keine Managementaufmerksamkeit, sondern laufen einfach. Dass sie keine Managementaufmerksamkeit brauchen, hat aber auch zur Folge, dass die Management-Tools, mit denen man Prozesse kann, managen kann, nicht so gut bekannt sind. Man braucht sie ja kaum. Prozesse sind auch häufig relativ statisch zwischen Veränderungen. Was ist das Wesen eines Entwicklungsprojektes? Wir betreten Neuland, wir haben mehrere Beteiligte, komplex, also ganz klar, Produktentwicklung ist Projektgeschäft. Ja, wir, wir wollen etwas Neues entwickeln, wir, wir wollen ein, ein neues Modul, eine neue Technologie, ein neues Produkt entwickeln, wir haben viele Beteiligte, wir müssen kooperieren. Ähm, natürlich wird das als Projekt geplant, was denn sonst? Wir müssen Risiken managen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diesen Produktentstehungsprozess und der sagt eigentlich ja aus, dass es eine Kette von Schritten gibt, die immer wieder ähnlich durchlaufen wird. Häufig im Projektmanagement-Handbuch, intern dann in den Projektmeilensteinen, die so ein bisschen an ein Wasserfallmodell erinnern, dargestellt. Ja, wir müssen eine Konzeptphase haben, dann muss das Management die abnicken, müssen eine Technologie entwickeln, das muss das Management abwickeln, abnicken. Woher kommt das? Das kommt daher, dass wir in einem Geschäftsfeld tätig sind und dass die Produkte, die wir für dieses Geschäftsfeld entwickeln, sich dann doch nicht so sehr unterscheiden. Das heißt, wir haben viel Ähnlichkeit zwischen den Produktentwicklungsprojekten und da kommt es dann her, dass wir die Ähnlichkeiten in einem Prozess kodifiziert haben. Immer wieder die gleichen Komponenten, immer wieder die gleichen Schritte, Validierung auf dem Prüfstand sind, sind immer wieder, wenn nicht gleich, dann zumindest ähnlich. Und ein Vorschlag, der dann häufig kommt, ist, dass man doch Standardprojekte aufsetzen kann. Ja, wenn man, wenn man weiß, was man machen muss, dann kann man doch mal einmal ein, ein, ein, eine Projektvorlage machen und die zieht man dann wieder aus, dem, aus, der Tür, aus, der, aus der Tüte und sagt: Hier, neues Entwicklungsprojekt, so sieht ein Standardprojekt aus. Bei uns, so ziehen wir das jetzt durch. Das Dumme ist, dass wir dadurch standardisieren, dass wir alles per Hand machen: Jede Übergabe, den ganzen Overhead. Das heißt, so das Beste aus zwei Welten erreichen wir dadurch nicht wirklich. Schauen wir doch mal ein bisschen in andere Bereiche rein, zum Beispiel Softwareentwicklung. Die hat es nämlich geschafft, die Entwicklungsprojekte als Prozess zu etablieren. Wenn man sich das anguckt, sowohl Scrum als auch Lean Software Development benutzen einen Prozess, der immer wieder durchläuft und schleifen durch diesen Prozess die Features, die entwickelt werden müssen, eins nach dem anderen durch und haben am Ende ein fertiges Produkt. Grundlegend sind sie aber als Prozesse organisiert und funktionieren dadurch entsprechend reibungsarm, nicht frei, arm. Wenn wir in den Maschinenbau gucken, dann haben wir auch viele Prozesse, die ablaufen, die Projekte unterstützen und über die wir uns mal ein bisschen klar, klar werden müssen. Eines davon ist der Prozess von der Idee zu einem Bauteil, wie es konstruiert wird, wie es im System angelegt wird, wie der Einkauf es dann einkauft, Prototypen beschafft werden, die Qualitätssicherung sich das anguckt. Auch das sind Prozesse, die bei Ihnen wahrscheinlich relativ gut beschrieben sind, auf die sich die Projekte abstützen. Häufig ist es so, dass die Projekte auch diese einzelnen Schritte nicht mehr detailliert darstellen Manchmal aber ist es schon so, dass der Projektmanager sich noch tatsächlich um die Übergaben kümmern muss. Es gibt diese Prozesse, auf die sich Projekte abschützen können. Nicht immer sind sie explizit unterstützend angelegt. Manchmal muss auch das Projekt da selber noch ein bisschen hinterher managen. Was passiert denn, wenn wir diese Prozesse wirklich bewusst als Prozesse führen würden und sagen, okay, wir schmeißen den kompletten Projekt-Overhead aus dem Projektmanagement raus, da wo die Prozesse existieren. Wir nutzen die Erfahrung, wir nutzen die Stärken, wir nutzen die Standardisierung, wir nutzen die Automatisierung. Wir nutzen den verringerten Overhead im Reporting und bilden das als Prozess ab. Das Schöne an Prozessen ist, wir sind Sicherungen und Checks eingebaut, wenn man sie gut gestaltet hat. Wir haben eine klare Definition of Done, also was muss der Prozess abliefern, Ja, was, was, wann ist der Prozess fertig? Es ist relativ gut definiert und Prozesse sind auch relativ leicht berechenbar zu machen. Thema Kanban-Board, ähm, Flow-Control, vip control kommen wir in späteren Episoden noch dazu. Prozesse kann man relativ gut vorhersagen, gerade wenn wir die Reihenfolge der, der, der Teile in dem Prozess einhalten oder wiederherstellen, sollten sich da mal Arbeitspakete überholt haben. Auch ein flaschenhalsgesteuertes Durchsatzmanagement ist durchaus in der Lage, einen Prozess sehr berechenbar werden zu lassen. Die Antwort ist also nicht Projekt oder Prozess, sondern Projekt und Prozess. Und ich plädiere dafür, die neuen Anteile, die komplexen Anteile, die risikobehafteten Anteile von einem Produktentwicklungsprojekt mit den Mitteln des Projektmanagements zu managen, das Risiko zu kontrollieren und das Projekt zum Erfolg zu fühlen. Auf der anderen Seite die Sachen, die sich aber als Prozess darstellen lassen, auch wirklich als Prozess darzustellen und aus dem Projektmanagement herauszuhalten und dafür zu sorgen, dass der Prozess dem Projekt zurückmeldet, wo er gerade steht und wie der Stand ist und auch wie in der Zukunft der Stand sein wird, dass damit in der Projektplanung Rücksicht genommen werden kann auf die Termine, die sich ergeben. Vorteile? Wir haben einen deutlich reduzierten Overhead bei den Projekten, die Aufmerksamkeit des Projektmanagers kann sich viel konzentrierter auf die wichtigen Dinge lenken, die risikobehafteten Sachen, die wirklichen neuen Sachen. Und der Projektmanager wird unterstützt von den Linienmanagern, die die Prozesseigner sind für die Prozesse, die ihn unterstützen und natürlich gleichermaßen für den Projekterfolg in die Haftung genommen werden müssen. Fazit, ich will ein bisschen einen Wechsel hier anstoßen, dass wir Projekte nicht immer nur als Projekte anschauen und mit den Mitteln des Projektmanagements managen, sondern dass wir auch gucken, was wir aus diesen Projekten auslagern können in Prozesse und die Prozesse sauber managen. Und auch, dass wir uns Prozessmanagement Tools angucken, die aus den Prozessen die richtigen Informationen wieder ausleiten, die wir dann in die Projekte rückmelden können. Wir müssen letztendlich beide Werkzeugkästen nutzen. Das war ein kleiner Impuls zur Frage Projekt oder Prozess.